Tipp Tutorial Fernzugriff per VPN-Dienst. So können Sie als Studierende der Leibniz Universität bequem von zu Hause auf die Online-Ressourcen der Tipp zugreifen. Googeln Sie dazu als ersten Schritt die Begriffe LUIS und VPN und wählen dann den ersten Treffer der Leibniz Uni IT Services aus. Scrollen Sie auf der Seite etwas herunter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 Geben Sie erneut Ihr WLAN-Passwort ein und akzeptieren die Verbindung zur LUH. Jetzt haben Sie den VPN-Client erfolgreich installiert und können auch von zu Hause aus in vielen elektronischen Datenbanken und Zeitschriften recherchieren, sowie auf lizenzierte E-Books und Volltexte zugreifen.